Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen, Landesbesuch, der Präses wird Sie gleich beglückwünschen mit unseren Blumen. Wir freuen uns auf Sie und auf die nächsten Jahre und danken Gott, dass Sie hier bei uns anfangen. Ganz herzlichen Dank, das ist ein, ein großer Vertrauensbeweis und ich bin noch relativ überwältigt, muss ich sagen. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, ich freue mich, dass du jetzt hier bist. Alles Gute <lacht> für dich. Ja, wunderbar, das ist schön. Gott möge dir die Kraft zu tun. Und schade für die Braunschweige Stundenskirche, aber da habe ich begrenztes Mitleid. <lacht> da ja. ist mir eine Kirche etwas näher. Ja, ja, das ist. Äh eine ganz ungewohnte Situation. Und das ging auch so schnell. Früher war ich das immer gewohnt, dann wurde die Urne wurde dann kreisen gelassen, dann ging man raus, dann hat man so eine Spannung gehabt, dann kam jemand wieder rein, dann wurde geflüstert und das ist alles irgendwie weggefallen. Also ja. es ging sehr schnell. Gut, Gut. ich muss mich erstmal den Gedanken gewöhnen. Vielen, Dank. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch.